wie Windeleimer. In einem solchen Eimer, der einen gut schließenden Deckel haben sollte, kannst du deine schmutzigen Windeln aufbewahren. Worauf du achten solltest, wenn du eine Fußbodenheizung hast, ist es nicht so ratsam, einen Windeleimer zu benutzen. Dann solltest du lieber einen hängenden Windelsack, ein Wetbag benutzen, denn die Wärme, die hier unten aufsteigt und sich dann eben mit den hier in dem Eimer staut und sich dann mit den nassen, feuchten, schmutzigen Windeln verbindet, die kann dazu führen, dass sich Bakterien sehr, sehr stark vermehren. Das ist ungünstig. Aber ansonsten, wenn du einen kühlen Platz hast, ist ein Windeleimer eine sehr praktische Sache.